Für die Translunar Injection, also für das Manöver, das es braucht, um die Orion Kapsel zum Mond zu schießen, muss die Oberstufe zweimal durch Felder von Weltraumschrott und Mikrometeoriten fliegen. Das klingt dramatischer als es ist. Was es bedeutet ist, dass man die potenziell gefährlichen Objekte im Orbit im Auge behalten muss. Das ist ein weiterer Faktor, der einschränkt. Zudem gibt es Startfenster, die man einhalten muss, wenn man von Florida aus zum Mond fliegen will. Man kann nicht einfach nach Belieben starten.